Hi und willkommen. Mein Name ist ein P. und ich begrüße euch zurück zu bei Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Folge mit einer etwas bitteren Not hier beendet. Ähm, Sektor 7 ist futsch. Ja, die Platte ist voll runtergefallen und guck mal, da man sieht ja jetzt auch den Himmel. ne Stimmt, da ja jetzt, weil die Platte runtergeplumpst ist und ja, äh, fast alle Mitglieder von Avalanche begraben hat. Also Jesse, Bix und Wedge. Hm. Der hätte der noch versucht hat, seine Katzen zu retten. Und ja. Das, ähm, wisst ihr eigentlich, wie schwer das war, das die ganze Zeit geheim zu halten, dass die irgendwann verrecken. Und ja. Ich habe aber versucht, so, so gut wie möglich nur in den letzten Parts so irgendwie darauf hinzuweisen. Ich glaube, ich habe den ganzen immer irgendwie hat gesagt, komm, lass die retten, bevor die sterben. Das meinte ich jetzt nicht in den Sinne von... Aber äh, oh, wir müssen die retten, bevor die noch draufgehen sondern kommen wir gehen die retten weil die werden irgendwann sterben und ja, da habe ich versucht so ein bisschen vor zu shadowen aber er ja, war vielleicht nicht so deutlich und ja ähm, wir haben ein paar neue sachen gestohlen von den turks hier noch vier dinger aber äh, drei hat das auch besser als das hat ne nee. doch nee die magische Abwehr senken und das hier das, oh warte mal da zwei und das ist allgemein in allem besser was sie jetzt hat und also eine, eine, eine, einen sicheren Schutz bietet das ist heißt, sie kann jetzt wieder eine Materie ihr zusätzlich nehmen erst noch mit einer pinken Meister der Gegenstände also was Nein, wenn man sich den letzten Kampf so angesehen hat, gegen Reno und Root, dann, äh, ja, ich glaube, Effekte von Waffen, äh, von Items hoch zu leveln wäre vielleicht nicht so schlecht, ne? So, ich weiß nicht, ob es irgendein Wert geht, den man pushen soll, um Stehlen irgendwie, weil nicht besser zu machen, aber ich glaube nicht. Vielleicht schnelligkeit keine ahnung jedenfalls weiter. wenn man jetzt mal ein bisschen weiter ne? tiefer ist ohne ein wort äh, von uns weggegangen, nachdem sie aufgewacht ist und ja Barrett haben wir noch nicht gefunden aber ja da ist <lacht> auch schon ja <lacht> das war <doch> seine Stimme. <lacht> ja, nicht zu <lacht> Und ja. Yeah. Ländchen, Ländchen, Ländchen, Malina! Malina, Bix, Wed, Jesse. Zur <laughs> Scheiße. Tiefer. Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht... Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher war sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. das war wirklich hey, wo willst du hin naja wenn er es gesagt hat dann äh, wird ja wohl schon stimmen ne? und ja Und bald ist jetzt in unserem Team, so von hier so kommen. Ne? Okay, alles klar. Dann gucken wir uns noch mal. Ich hätte vielleicht ihn auch mal hier was geben sollen, ne? Hast du ja noch so für Ausrüstung nie Reif, Ist doch bestimmt besser. Ne, ja, nee, Gott, der Kreis das... ist mehr verteidigung ja ne. Na, und um deine dinge habe ich mich schon gekümmert ja gut, dann nehme ich mal geht es jetzt nach wir sind ja in sektor 5 ne. in sektor 6 slums von sektor 6 Warte man da ist noch ein weg aber keine ahnung ist nicht ausgegraut oder so ne halt ist noch irgendwie so ich gehe noch mal zurück weiß man da sind wir komm aber die Karte macht gerade weil sie nicht das sieht so komisch aus vielleicht ist dann aber man weiß ich ja nicht ja ich nehme an Cloud will jetzt zu Eris Haus gehen ne? damit wir auch sicherstellen können ob es Marlene gut geht ne? weil da hat ja nämlich mal an mal Marlene hingebracht ne und ja dann Guck mal, wie es weitergeht. Ähm, ich wollte eigentlich schon im letzten Part irgendwie so sagen, dass eigentlich nicht mehr so viel von der Story übrig ist. Aber dann haben wir wieder drei Parts hier auf dieser Platte verbracht, welche weiß ich nicht im Original so, weiß ich nicht ein Part vielleicht gefressen hätte. Also je nachdem, wie die Sachen hier noch ziehen kann, das ja noch ganz schön lange dauern. Aber eigentlich jetzt nicht mehr so viel von der Story übrig im aber die Sachen, die noch übrig sind, die dauern ein bisschen und ja, ähm ich nehme an, geht irgendwann mal alles weg, weil hier ist noch alles ausgebaut. Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt wahrscheinlich zum Walmart, ne? Der ist jetzt hier, ja, und dann kommen wir hoffentlich die ganzen Schatz die war bisher immer ignorieren mussten, einsammeln hingeht zu Ares haus in sektor 5 wartet marlene dort dort oder nirgendwo Sag doch einfach ja schenk mir etwas hoffnung selbst wenn wir sie doch nicht dort finden tut mir leid meine nerven liegen vollkommen blank Tifa, was weißt du über das alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Eris abgesehen. <lacht> Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Haut jetzt mal eiskalt Informationen raus, die man ja später erfährt. Hört. sehr viel rotes thema im hintergrund aber der verlust macht dich stärker du willst doch stark sein was ist los alles okay Schnell weiter, okay. Was los? Ich so hey, bist du nicht. Wir haben geschlossen. Er hatte noch nie geöffnet. Ich hier passieren auch noch einige Story-Sachen. Da kann ich einfach hier so durchmarschieren, ne? Mal schauen. Oh, okay. Was so, macht die Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. aber wie jetzt hier mit aus? Immer noch nicht. Hey! Hast du die Person gefunden, die du gesucht hast? Ja, dank dir. Gut. Dann verliere sie nicht noch einmal. Aber nicht einmal unser Haus. Warte mal, da ist ein Shop. Glaube ich. Ja. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere So. Darf ich so ein paar Megatränke hier kaufen? Also einen, damit ich zehn ab. Dank, was das Problem ist, ehrlich gesagt, nicht irgendwie die Menge von Tränken, die haben, sondern weiß ich nicht im Kampf kannst du ja da ist, was ich schnell absuchen muss. Also, wenn ich die schon im Kampf einsetze, dann sollten die auch schon ordentlich heilen, weil sonst wäre Verschwendung. Weil ich, du ganz bestimmt nicht so einen normalen Heintrag im Kampf einsetzen. Oder er bringt es dann ja nicht so. Aber ich hoffe, ich kann mich irgendwie mal umschauen irgendwann. Sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ja, Habt ihr sie? Wir suchen immer noch die Häuser nach ihnen ab. Ich meine, die gehen irgendwann auch hoffentlich weg, ne? Ich hoffe es jedenfalls. So, ihr müsst da eigentlich so eine Truhe sein, über nicht öffnen konnten vorher außer also diese typen okay immer noch im weg mir ganz schön auf die nerven gehen würde nein dann ist auch hoffentlich irgendwas gutes drin so ja, ja da geht doch noch glaube ich würde ich sagen Gut. Dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es im Waffenshop auch eine neue Waffe. Am besten für Barrett. Der hat schon der hat immer nur noch zwei Waffen, ey. Aber den haben wir auch irgendwie zur Hälfte der Zeit irgendwie nicht in unserem Team. Deswegen, ja. Aber ab jetzt ist er, glaube ich, mal durchgehen dem Team. Wenn ich irre. Okay, ich kann auch gar nicht ein. Ich habe mal versucht, ob ich dahin gehen kann, aber kann ich nicht. Bisher keine Meldungen. Es gibt bestimmt So, Materia Shop. Hey, dude. So ein Mist. Sie könnten entkommen sein. Ja, du willst du Materia kaufen? So. Nix Neues, alles klar. Dann weiter. Wo auch immer weiter ist, wir gehen ja eigentlich hier. Oh hi. Ah nee, wir gehen doch raus aus Walmart. Schrecklich, was passiert ist. Wie ist es hier? Im Vergleich zu Sektor 7 sind wir glimpflich davon gekommen Hier kamen nur ein paar Staubwolken an. Wir müssen mehr herausfinden. Ich nehme an, hier ist auch nichts mehr, ne? Es ist ja auf einmal drin. Willst du eine Massage? So nein. Bitte nicht. bitte nicht weiß ich nicht das war so eine merkwürdige szene ich weiß nicht ob da irgendwie weil nicht ich so hat gefühl diese szene sollte irgendwie voll erotisch sein aber ich finde sie nur merkwürdig wenn jemand in die hand massiert wird und dann irgendjemand so farb Ach mann ich kann ja irgendwie nicht erkunden ey. ich wollte eigentlich zu diesen einen typen hier hingehen hier um meine gegner dingen abzuschließen meine gegner mission plötzlich will die dinger meisten wie es aussieht, müssen wir einfach durch. Aber wir müssen sowieso noch mal irgendwann jetzt zurück, glaube ich. Ja, definitiv. Wir müssen sogar gleich direkt wieder hier zurück. Ne? Spoiler: oh Ja, die ist tot. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Verstehe. Na, ja, die sind alle mal so tot unglaublich schwer, das nicht zu erwähnen. Über 40 Parts, ja, irgendwie darauf hinzudeuten oder so, bis auf die letzte Folge. Aber ja, ich glaube, ich habe schon sehr früh irgendwie aber darauf hingedeutet, weil ich mal gesagt habe, ja, ich habe mal so weiter nicht. Ja, das war schon später. der doch, da war schon früher, glaube ich, als ich mal gesagt habe, ja, ich habe mal hier ein zwei Parts von jemanden ja so angeschaut ruhig, Schön ruhig bleiben. zu Final Fantasy 7 und die wussten nicht wer jesse bix und so was alles war weil halt keine hauptcharaktere sind ne? und ja ist klar die nicht kennen das sind nur Charaktere, die in den ersten spielstunden auftauchen ruhig, und weil die leute keine richtigen fein Fantasy fans sind nämlich an ich muss sie suchen ich muss jesse und die anderen finden Wie? das ist im moment das einzige was ich tun kann ich hilfst du mir später bei der Suche. Ja. Ähm, ja, sicher. <lacht> ähm. Brett hat mehr TP. Gut. So. Ähm, da kommen wir wieder zu dem ding hin. Da können wir wahrscheinlich sowieso nicht hin. Nee. Alles klar. In den tails aufspielen immer sieht nicht so aus, als wäre da was wichtiges und sich bauen. Band mich einmal zurückschubst, also dann gehen wir einfach schnurstracks zu Sektor. Aber ich bringe die alle durcheinander. Jetzt gehen wir aber zu Sektor 5. Ne? Ja. Zumal ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Hm. Na gut, dann renne ich. Dann renne ich und hey, ich gar nicht Aber wir sind ja schon da. Sehe ich gerade. mach nicht mal so eine Panik. Ey. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt ist? Ja, Millionen sind tot. Am <lacht> des Magier, der ist neu. Ach, guck mal hier, du kannst dir alle Sachen irgendwie holen, die vorher noch nicht hatte. Ja, ich meine, du kannst dir Sachen holen, die du vielleicht verpasst hast. So, Arm auf des Magiers, ja, Boah, war jetzt eigentlich nicht, aber warum nicht? So, Ist nächstes neues neues Ne, erstes war es, habe ich glaube ich noch nicht gute barrett hast du da ausgerüstet der schuss weste ja kann man glaube ich auch was besseres geben der vitalität erhöht sich um 5 vitalität scheint nicht abwehr doch nee doch abwehr warum drei punkte und ja so schon was besseres wenn die wirkung von Heilmagie auf den träger wenn die tp wird bei zwei nee man leicht auf irgendeinem Schaden wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber... Man von der pd limit leiste auf. Tobsucht. Schützt man das Kampf vollständig von der marsch Okay, Schutzfeste daneben. Da ist dieser eine chatley typ der ist natürlich wieder nicht hier. Aber da ist der Mogel-Shop genau. Dann können wir auch noch mal abchecken. Das das nicht schon hart genug. Vielleicht können wir jetzt neue Sachen holen oder Sachen, die wir noch nicht haben. Und warum ist das hier abgesperrt? Oh mein Gott! War nicht immer da? Wir sind noch alle voll. Ne? Ja, hey, da bist du ja. Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue materia finden, um diese Situation zu überwinden. Ich weiß, du bist vielleicht geschockt und so, ne aber hier lass dich aufheitern. Von, meinen, von meinem Angebot erst schlag. Stimmt, das haben wir von der Dings bekommen. Gringer atb boost bei kampf beginnen vor tb -Bus, Bus bei kampf beginnen ja weiß nicht ist eigentlich nicht schlecht aber ja okay ist gut da oben ey. wie voll am stampfen war jetzt gerade ich habe eine neue hypothese und ich hoffe natürlich dass hast du das mir hat es irgendwann was ich schon erledigt habe so oh, guck mal. ich habe sogar eine erledigt glaube ich es waren von Gegneranalyse angewendet. Sämtliche Magiematerie meistern. Oh Gott. Okay, zwölf Stück nur. Das ist doch nicht so schwierig. Das, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bräuchte irgendwann mal irgendwas, was hoffentlich irgendwie Feindes können. Aber oh, ich krieg Feindes können. Oh, bitte. Jedes mal bitte sagt mir, das funktioniert genauso wie im Alten. Das ist meine absolute Lieblingsmaterie. Feines können. Gewährt die Chance auf erlernt? Gegnerische Techniken, die erlitten werden. Die Techniken können nur angewandt werden, wenn die Materie ausgerüstet ist. Ja. Das ist sozusagen Blaumagie. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Oh, das ist geil. Feines können direkt ausrüsten. bedeutet sozusagen, Gegner setzt irgendeine Fähigkeit ein oder so. Und, äh. Ach, was nehme ich denn jetzt dafür raus? Hier würde ich sagen, kann ich dann aber auch sehen, was ich alles gelernt habe, weil sonst ja, ein bisschen doof. Genau äh, im Alten war das so: im Alten Teil, also im Original, da hatten die Materien aus Sterne, je ne? nachdem, wie viel gemeistert hat, und weil nicht Feindes können hat, irgendwie so 20 Sterne und jeder Zauber, den man gelernt hat hat äh, dir einen Stern für die Materie geben damit du so gesehen hast, wie viel du schon so äh, gelernt hast. Und ja, aber im Normalfall ist das immer so drei oder fünf Dinger. Oder manchmal zwei. Oder gar keine. So, geil. Das heißt, ein Gegner kann jetzt Magie auf mich anwenden. Bestimmte Zauber. Und wenn das einer nichts, den nicht lernen kann. Dann kann ich ihn selbst anwenden. Oh, ich das ist normalerweise Blau-Magie, also Zauber, die Gegner einsetzen die man selber lernen kann, wenn man davon getroffen wird. Man stiehlt sozusagen Zauber von Gegnern. Und das ist immer geil in Final Fantasy-Spielen. Okay, in einigen Spielen ist das relativ schwach, glaube ich, aber in einigen Spielen ist das richtig geil. Auf oh, Final fantasy Tactics. Bestes Gameboard waren Spieler Zeiten weißer Wind, Goblin, Hieb und so war alles Wirbelwind, halbiert die AP von allen Gegnern, und es war Final Fantasy Tactics. Also haben solche Sachen immer funktioniert. Alles hat es hat Final Fantasy 9 hat, glaube ich, auch eine Blau-Magierin, die hat irgendwie Gegner gegessen. Aber ich glaube, das war nicht so gut in dem Spiel. Final Fantasy 6 hat auch einen. Ich finde immer geil, dann muss man sich weil ich finde immer geil, irgendwie alle Gegner irgendwie so abzuschicken. Kann ich von dem hat lernen, kann ich den Zauber lernen? Ich liebe Blau Magier. Gibt es leider immer weniger in Final Fantasy spielen. In neueren und ich müssen schade finde, aber damals haben die voll gerockt. So ich nehme an dieser part ist jetzt eigentlich nur so ein ja wir beruhigen uns mal alle wir haben jetzt einen kleinen ruhigen moment ne, um uns zu sammeln Was und mehr nicht direkt okay, ab kollege <lacht> so ich nehme jetzt mal einfach mal an selbst wenn ich an schatz turnier vorbeikomme die ich noch nicht geöffnet hätte die tun sich noch mal die tun sich nicht noch nochmal auffüllen. Ne? Einige Spiele haben das so gemacht in Final Fantasy. Du hast eine Truhe gesehen. Wenn du irgendwann später irgendwie dazu gekommen bist, um die zu öffnen, dann äh, haben die irgendwann wertvolle Sachen gehabt. Aber hier nehme ich mal an, läuft das nicht so. ne Wo ist sie? Wo ist Barrett. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also, sie hat kurze Haare und ein Gesicht so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung. Rosa! Heute hatte sie was Rosa Die Sie oben im Bett. Leise, sie schläft. Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Okay. wie mir die Kleine auf. Boah. Ich erstmal zum Kühlschrank. Ja, tut mir leid wegen ihrer Tochter, ne? Am besten, hier geht auch nach oben. aber sie konnte mich ja sowieso schon von Anfang nicht leiden, ne? Also das hat jetzt im bahn auch nicht schlimmer gemacht, oder? aber in der träumzimmer Aris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Eris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Eris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Eris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... Ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aerys in Sicherheit. Das waren die letzten Worte Ihrer Mutter. meinen Mann, war ich genauso <lacht> alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Eris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein. Wir verstanden uns gut. Ihr Kleiner war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten, wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Ervis aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie... Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Deine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. <lacht> Bis eines mhm. Tages. Oh, huh. ja, -ha. Oh. <lacht> nein, geh weg. <back>. Oh. Huh. <lacht> <lacht> hm? Eris? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei? Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Eris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Ach. Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Habe ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn... Zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Ja, es ist das habe ich hab auch ein bisschen gefällt, gefragt. Nicht gezwungen wird. Ja. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig, Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Ares verliere, hab ich... niemanden... mehr. Ich bitte dich. Cloud, Ares Mutter könnte Recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen wir reden von den gleichen leuten in der platte auf andere wieder passen ließen. wir sollten zurück nach sektor 7 da wartet auch arbeit und wir müssen noch nach der bar sehen alles klar na gut aber ich würde sagen das war's für mich für heute in diesem Part. Ich bedanke mich alle zu schauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Gelernt. lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, so würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!